In diesem Lernvideo lernt ihr, wie man einen Tilgungsplan für ein Annuitätendarlehen aufstellt. Wir machen das an einem kleinen Beispiel fest. Die MM5 GmbH benötigt eine neue Lagerhalle. Wir schauen uns also auf dem Immobilienmarkt um und finden dieses Prachtstück, welches zu einem Schnäppchenpreis von 50.000 Euro zu haben ist. Leider verfügen wir die MM5 GmbH nicht über das nötige Kleingeld, also gehen wir zur Bank um uns das Geld zu leihen. Bei der Bank angekommen, erhalten wir diesen Annuitätendarlehensvertrag. Der könnte verkürzt so ausschauen. Dort steht drin, dass die Darlehenssumme 50.000 Euro ist. Die Zeit, die wir haben, um das Darlehen zurückzubezahlen, sind vier Jahre. Die Zinsen betragen 4% pro Jahr. Und wir sollen das in gleichbleibenden Annuitäten tilgen. Das ist jetzt schon mal der große Unterschied zum Ratendarlehen. Dort waren ja immer die Tilgungsraten jedes Jahr gleich. Beim Annuitätendarlehen ist die Annuität, also Zins plus Tilgung, jedes Jahr gleich groß. Sehr wichtig an dieser Stelle, die Formeln, die wir hier benutzen, findet ihr bei euch in der Merkhilfe. Vielleicht sucht ihr die einfach mal kurz, legt die neben euch, weil wir jetzt sehr intensiv mit diesen Formeln auf der rechten Seite arbeiten werden. Dann geht's los mit dem Tilgungsplan. Ich habe hier oben nochmal die Daten aus dem Darlehensvertrag rausgeschrieben, also 4% Zinsen. Daraus kann ich meinen Zinsfaktor Q berechnen, 1,04. Die Laufzeit ist 4 Jahre und wir leihen uns 50.000 Euro von der Bank. Der Tilgungsplan könnte so aussehen. Wir haben die Spalten mit den, dem Jahr, in dem wir uns befinden, das Darlehen, also den Betrag, den wir uns geliehen haben. Der Tilgungsrate und den Zinsen und der Annuität. Wichtig nochmal, die Annuität berechnet sich aus Tilgung plus Zins. So, Die Restschuld ist optional, die kann ich hier hinschreiben, muss ich aber nicht zwangsläufig. Es geht relativ einfach los. Zu Beginn schulden wir der Bank 50.000 Euro. Jetzt wird es aber schon ein klein wenig komplizierter. Wir müssen die Tilgungsrate im ersten Jahr bestimmen. In eurer Merkhilfe findet ihr dazu diese Formel. T1 ist gleich K0 mal Q minus 1 geteilt durch Q hoch N minus 1. Und wenn wir da jetzt alle Zahlenwerte einsetzen, also Schulden 50.000 Euro, Zinsfaktor Q ist 1,04, dann erhalten wir die Tilgungsrate für das erste Jahr. Dann berechnen wir die Zinsen für das erste Jahr. Das ist jetzt ein bisschen einfacher, das sind einfach nur 4% von dem Darlehensbetrag 4% von 50.000 sind hier dann 2.000 Euro. Jetzt bestimmen wir die Annuität. Da gibt es zwei Wege. Weg Nummer 1 wäre Tilgung plus Zins zu berechnen. Weg Nummer 2 wäre über die Formel zu gehen. Auch die findet ihr in der Merkhilfe. Ihr müsst rechnen T1, also Tilgungsrate im ersten Jahr mal Q hoch N. Ja, das Schöne ist jetzt mit der Annuität, die können wir in jedem Jahr eintragen, weil die ja jedes Jahr gleich groß ist. Das soll ein Annuitätendarlehen sein. Dann geht es weiter mit der Restschuld. Wichtig, bitte rechnet Darlehenssumme minus Tilgung, nicht Darlehenssumme minus Annuität. Die Restschuld könnt ihr dann an dieser Stelle eintragen. Und warum ist die Spalte optional? Naja, weil die Restschuld am Ende des ersten Jahres die somit zu Beginn des zweiten Jahres ist. Also diese Zahl ist doppelt, deshalb kann man sich diese letzte Spalte theoretisch auch sparen. So, dann geht es weiter. Die Tilgungsrate im zweiten Jahr. Auch dafür findet ihr in der Merkhilfe eine Formel, die lautet TV ist gleich T1 mal Q hoch V minus 1. Das V ist immer das Jahr, in dem wir uns befinden. Also in dem Fall im zweiten Jahr. Deshalb steht hier auch T2. Dann Tilgungsrate aus dem ersten Jahr multipliziert mit dem Zinsfaktor hoch 2 minus 1 ergibt dann die Tilgungsrate im zweiten Jahr. So an dieser Stelle drückt doch bitte mal auf Pause und versucht den Tilgungsplan selbstständig zu vervollständigen. Viel Erfolg! Gut, dann seht ihr hier eine Lösung. Ich denke mal, das hat funktioniert. Das Schwierigste ist wirklich die Tilgungsrate im ersten Jahr zu bestimmen und, äh, und die Annuität. Anschließend wird es wesentlich einfacher. Hier auch nochmal diese zwei zentralen Formeln, die ihr unbedingt braucht. Nochmal mit dem Hinweis, sucht die bei euch in der Mehrhilfe. Dann, was müssen wir uns unbedingt merken? Beim Annuitätendarlehen ist die Höhe der Annuität in jedem Jahr gleich. So könnt ihr das Annuitätendarlehen vom Ratendarlehen unterscheiden. Vielleicht ist auch euch auch aufgefallen, die Zinsen werden jedes Jahr weniger. Also wie man hier sieht, im ersten Jahr noch 2.000 Euro, dann nur noch 1.500 und so weiter. Die Tilgungsrate hingegen, die wird jedes Jahr höher. Also Tilgungsrate im ersten Jahr ist niedriger als im zweiten Jahr oder im dritten Jahr oder im vierten Jahr. Das liegt daran, weil die Annuität ja gleichbleibend sein soll. Die Zinsen nehmen zwangsläufig ab, also muss die Tilgungsrate in jedem Jahr größer werden. Zum Schluss wieder eine kurze Übungsaufgabe für euch. Erstellt doch mal den vollständigen Tilgungsplan für das Darlehen mit diesen Konditionen. Drückt auf Pause. Ich zeige euch dann gleich am Ende die Lösung. Viel Erfolg! Dann hier die Lösung. Wir sollten ja nur die ersten drei Jahre berechnen. Nichtsdestotrotz ist die Laufzeit klein n 10. Also wenn ihr die Tilgungsrate im ersten Jahr berechnen wollt, muss hier unten eine 10 stehen. So, ich hoffe, das hat geklappt soweit und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann.